Hört mich an, erzürnt mich nicht. Ich werde euch alle richten. Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen ja, Pico Gameplay, sage ich einfach mal. Ich zocke Bone Lab mit der Pico 4 und Virtual Desktop, das heißt, ich zocke die PC-VR-Version und äh, ja, ich will euch zeigen, wie gut das funktioniert und ich finde alleine hier schon, also ich merke keine große Verzögerung, aber werden wir gleich wahrscheinlich im Spiel vielleicht besser merken, ob es da Verzögerungen gibt oder nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, das heißt, ich fange jetzt hier komplett von neu an, will mit euch das Spielerlebnis so eine Art First Impression Video machen und äh, ja, schauen wir mal, was uns so erwartet, was wir da so machen können. Und ich bin echt gespannt, wie gut das jetzt mit Virtual Desktop läuft. So, hier werden wir nach unseren äh, Proportionen gefragt, wie groß wir sind. Und ich bin ungefähr ja 1,81 t Size. Medium. Zwischen L und M habe ich eigentlich. <lacht> ich lasse mal auf M. Ah, guck mal hier. <lacht> Unsere Beine werden nicht getrackt. Das kann das Spiel noch nicht. Da sehen wir jetzt... Im Spiegel sehen wir dann Würfel. Reifen. Ach, guck mal hier. Wir den Rand teleportieren. So, wir Würfel. Eins. Warte, ich hab... Oh Gott. Ich hab einen Sack über dem Kopf. <lacht> So, Armbewegungen ah, sind echt cool gemacht. Wow. Okay. Also, das kann, das kann Bone Labs und Bone Works natürlich mit Physik umgehen. Ne? Klettern? Mal gut. Also, in Wirklichkeit würde ich jetzt nicht machen, aber wir ziehen uns den einfach mal an, oder? Ich probiere es mal. Okay, da passiert auch was. Ich, ich will mich festhalten. Ich, ich habe Angst. Wow. Okay. Was habt ihr vor? Hört mich an. Erzürnt mich nicht. Ich werde euch alle richten. Aber die hören nicht, ne? Die wollen nicht hören. Oh, Guck mal hier. Hier. Okay, wir befinden uns im Equatorium. Hier will man nicht sein, ne? Was ist der Fackel? bisschen pixelig digital, aber ich glaube, das soll genau auch so sein. Select Inventory for Access to Party da so muss ich mal kurz gucken was B ist, ah okay. Das muss ich immer wieder gucken. Ah, guck mal, Inventory. References okay. Levels. Hey. Okay. Wir lassen jetzt einfach mal die Lampe da. Schauen wir an. Wie das? cool, dass man die immer wieder ranziehen kann. Ne? Ja, also hier sind immer welche Tafeln irgendwie. Das habe ich auch gelesen auf irgendeiner äh, VR-Seite und da wird so ein bisschen die Story erklärt. Also bin ich jetzt nicht so wirklich scharf drauf. Ich will wirklich mit euch das Spiel einfach nur testen. Oh, nicht so lange. Es war einfach mal wirklich gucken, wie gut läuft, Bone Labs mit Virtual Desktop. Wer weiß für was wir die schon auch brauchen. Und bisher muss ich sagen, klar, man hat ab und zu mal ganz kleine Mini-Ruckler, aber das ist auch wirklich minimal. Dazu muss ich sagen, Virtual Desktop ist hier noch nicht wirklich final. Ne? Also, es ist immer noch in der, der Beta-Version und äh, der Entwickler von Virtual Desktop, der 2 Golden, oder äh, ich habe letztens einen Kommentar gelesen, G. Godin heißt er, weil er irgendwie Franzose ist. Ähm, der entwickelt das immer noch und versucht auch versucht auch, das Optimum rauszuholen und kleine Fehler zu beseitigen. Und daher Was ist denn hier für ein ducken, wir können auch springen. Das ist eine Kamera, ne? Hier haben wir wieder so Tafeln, ne? Leider nicht in Deutsch, finde ich echt blöd. Also eine Lokalisierung darf ruhig drin sein. Ja, und so eine Axt muss man, wie man sieht, mit zwei Händen auch wirklich halten sonst gibt da doch nichts. Ne? Ja. Oh, das, das sieht wirklich aus hier. Warte, jetzt versuche ich das mal in den Inventar zu. Komm, so, habe ich jetzt hier die Axt? schon lernen, ne? Okay. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich versuche mal zu springen. Ach, schau mal. Was ist das, was können wir damit machen? Da warum wir hier... Die Musik also. Hier, as you walk by und bla bla bla, okay. Guck <lacht> mal, das ist ein Gegner, das Gerät. Okay. Ich weiß nicht, was diese Bälle äh, damit auf sich hat. Das ist ein Viereck. Ach, guck mal, das, das ist doch so eine Waffe, ne? Schlagprügel? Was kann man damit machen? Hm. Mal hier. Genau, so eine eine Keule war das. I wonder, they did. Ah? Ja? Whoa! den kann ne? also Gewicht kommt hier sehr gut rüber, muss ich sagen den hier. So, jetzt machen wir mal schauen. Inventory. Aber... Ich wollte gerade sagen, das muss doch gehen. Und geht auch. Also man kann hier wirklich hinten... Jetzt müsste ich eigentlich... Inventory. Genau, da die Morgenstern. Da die Axt. Ja gut wieder unsere Kamera. Also wirklich ich habe nur ganz, ganz selten so einen kleinen Stopper drin, aber ansonsten funktioniert es echt gut, würde ich sagen. Ja. Al here was causing a lot of trouble over in Good thing I showed up, right? So, jetzt probieren wir was, Und die Musik hört sogar auf, das ist gut. Der ja, gegenstellen müssen wir schon so. Aber okay. Ja, hier. Darf ich ich möchte das auch machen, ja? Ja, wie bei Works, ne? Half-Life lässt grüßen, ne? Na komm. Ah, ja, die kennen wir aber noch, die Dinger, ne? Hört sich gut an. There you go. Mac vom Belt, Insert Mac into. Aha. Gamer funktioniert gut. schließt nicht mehr auf. Und du auch nicht mehr. Sehr gut, jetzt haben wir auf jeden Fall was zum Schießen. Auch schon mal nicht schlecht, ne? See the music on Mario. It may look peaceful out here, but it isn't. There's something hostile out there. Go for yourself. Das land ich Na komm. Ach oh komm jetzt, ist aber gut. Klein Viecher? Hier kriegst du aber nicht so gut kaputt. So. Ach guck mal. Er ist müde. Be the the for this Die Nachladen muss ich noch lernen. Ich weiß ja einfach nicht, was die Dinger zu bedeuten haben. Ich wollte mal gucken, ob wir hier gut zielen können. Der hat einen guten Kopfschuss gekriegt. Ja auch. Aber diese Kerle brauchen immer. Drei gute Schüsse, ne? Bleib liegen! aber damit irgendwie jemanden killen können? Ist so, oder? Oh, der hat ein paar in die Einung gekriegt. <lacht> hey, sagt er einfach. Ja, ich ja, Ich bin mit der Reiter. Mal mal, hier ist so ein kleiner das ist auch nicht schlecht. I want Einslag, direct down. Dran hängt fest. <lacht> Warte mal. Oh Gott. Ob wir das nochmal repariert kriegen? Ich glaube nicht. Ja. Also ganz ehrlich, sowas darf natürlich auch nicht sein. Ne? Von sowas habe ich gelesen, von so kleineren äh, Bugs im Spiel. Okay. Hieronimo! Also das ist eine große Waffe. Da müssen wir wahrscheinlich was für Opfern. Ja, habe ich mir schon gedacht. Na ja, komm. Also von der Steuerung her eigentlich ganz okay. Unbedingt. Jawohl. Oh, da ist gleich aus. <lacht> okay. Bin down. Was bin so schlecht in dem Game hier? Doch. So wie ich es verlassen habe. wieder aus. Den. War das hier aber auch direkt wieder beim Auftauchen? Ein bisschen unfair. Guck mal. Was ist schon noch im Kopf? Man kann die auch schön festhalten und dann in den Kopf schießen. Das ist auch gut. Quarantäne. Quarantäne. 開始 nice. <laughs> Den Viechern an. Ich würde fast sagen, wir versuchen mal da hoch zu mal das, Munition. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Scheiße, wir müssen wahrscheinlich auf der andere Seite. Irgendwie so hoch. Nee. Ja auf dem Weg auf den anderen. No, go, go. Ach, siehst du. doch. Meine Pistole ist weg. Ich doch echt auf Fahrstühle, Liebe. In VR. Wer meinen Kanal kennt, er weiß das. <lacht> so. so. Emergency Exit. Oh. Boah, das war aber gerade fies. Oh, der, der bewegt sich fies. Also für Motion-Sickness-Anfällige äh, Leute ist ja natürlich nichts, ne? Wow! Boah, Leute, das ist aber heftig. Okay. Also wer hier Motion-Sickness hat, der hat echt dann Probleme danach, mindestens danach. Ja, hier sind wir auf der nächsten Ebene und ich würde sagen, hier beenden wir auch erstmal unser Video. Sollte eine kleine Einführung sein, erstmal in den Virtual Desktop mit der Pico 4, und natürlich auch in Bonelet, dass ihr das auch mal auf meinem Kanal gesehen habt. Also bisher muss ich sagen, läuft ganz gut. Ich habe ein paar Mini-Ruckler, klar, aber die Virtual Desktop-Version, wie ich schon eben gesagt, ist noch nicht final und wird noch verbessert. Und dann kann es auch noch an ganz verschiedenen Sachen liegen an meinem Router, an meinem PC und so weiter und so fort. Das sind natürlich sehr viele Faktoren, die damit einspielen. Aber es ist spielbar, es läuft gut, es sieht gut aus, natürlich ist äh, ganz was anderes, wenn wir hier wirklich mit einem Kabel spielen, was bis zur Grafikkarte verbunden ist, ne, Displayport, ähm, dann haben wir natürlich ein ganz anderes ähm, Grafikerlebnis als jetzt so über Virtual Desktop, aber wir sind in VR, wir haben kein Kabel dran, wir können uns bewegen, wie wir wollen, das ist natürlich auch sehr cool, äh, kabellos zu zocken und ja, meiner Meinung nach... Das auch die Zukunft so zu zocken. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was sonst noch auf uns zukommt äh, im Bereich VR. Und äh, ja, falls ihr mehr Bone Lab Videos sehen wollt, gerne unter, unten in die Kommentare. Natürlich ist der Zeitfaktor so eine Sache. Aber äh, wenn das natürlich gewünscht ist von mehreren Leuten, würde ich natürlich auch Bone Lab weiterspielen. Aber äh, ich wollte es hier nur mal zeigen. Ist halt wie Bone Works, genau mit der Physikspielerei. Später, viel, viel später, kommen dann diese. Ja, Körper hinzu, die man hier auswählen kann oder hier auswählen kann, so ein Gerät, wo man verschiedene Körper aussuchen kann und äh, das soll aber viel, viel später erst im Spiel erscheinen. Zu spät, habe ich gelesen und das äh, ist natürlich auch nicht schön, Sowas hätte viel, viel früher dann reinkommen können. Na gut, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, ja, wenn ja, Like raushauen, Abo-Button nicht vergessen und äh, ja, ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal, ciao.